Äh, diese, diese, diese Sorge vor schwarzen Kacheln könnte ich ja auch nennen, ähm, immer Ärger mit den schwarzen Kacheln. Äh, interessanterweise ist der Ärger aber nicht nur sind nicht nur die schwarzen Kacheln ärgerlich, sondern auch tatsächlich die nicht schwarzen Kacheln können Ärger verursachen. Und ähm, also alles, was das eben bedeutet, diese Zwischenräume und eben auch dieses, ähm, das kennen Sie auch, das ist faszinierend. Ich versuche gerade den Anschein zu erwecken, Sie anzuschauen und Sie tun mir den Gefallen auch. Und das ist interessant, weil wenn ich nämlich unter meiner Kamera meine E-Mails habe und, und das wäre jetzt gleich so eine, so, eine, so eine rhetorische Frage, ich mache jetzt keine offizielle Abfrage hier, aber so eine ganz rhetorische Frage. Wer von Ihnen hat denn schon mal so getan, als ob Sie in einem Online-Meeting, egal welcher Kontext, zuhören? Ja, Also wer von Ihnen hat... hat wirklich das schon mal simuliert zuzuhören. Und wer von Ihnen hat schon mal eine E-Mail in einem Online-Meeting geschrieben? Ja, wer von Ihnen hat schon mal während der Lehre eine E-Mail gelesen? Oh, während der Lehre, sowas würden wir ja in Präsenz nie tun. Aber wir tun ganz viele andere Dinge auch nicht in Präsenz. Und Das möchte ich jetzt ein bisschen ansprechen, genauso wie die Studierenden manche Dinge in Präsenz nicht tun. Da möchte ich so ein bisschen auch versuchen, ein bisschen humoristisch auch drauf einzugehen, aber immer unter Einbezug auch aktueller Diskurse, die dieses Thema ein bisschen beleuchten und vielleicht auch Dinge aufdecken, die ähm, ja, ich sag mal, in Präsenz auch schon problematisch waren und jetzt explizit werden durch äh, Online-Sessions. Äh, also das ist so ein bisschen die Mission, die ich so mitgebracht habe heute. Ähm, genau, zu mir brauche ich eh nichts mehr sagen. Ich habe das Gefühl, es ähm, äh, ist hier schon genug gesagt worden, ähm, Luxemburgerin ist vielleicht interessant wegen dem Akzent, weil das so etwas ist, wo dann einige da sagen, ja, wo ich sind jetzt her, das hört man jetzt nicht raus. Ähm, ein bisschen äh, österreichisch ist doch drinnen, weil ich doch 17 Jahre hier äh, jetzt schon lebe, in, in Graz als Lebensmittelpunkt. Und aber, so wie auch schon angesprochen, ähm, versuche virtuell, aber auch mal in Präsenz wieder rumzukommen. Uh, um mich dem Thema Hochschuldidaktik zu widmen. Ich habe an der Uni Bayreuth gearbeitet, uh, auf einer Postdoc-Stelle und habe dort ein Programm digitale Lernressourcen und auch pilotiert. Uh, und jetzt im Moment ist ein großer Bereich die Beratung, weil irgendwie jetzt, ne, also Lehre ist in, an Unis wieder in aller Munde. Das ist also das, wofür hochschuldidaktische Zentren sich eingesetzt haben über, ja, könnte man fast schon sagen, Jahrzehnte, ähm, ist jetzt etwas geworden, was eine Eigendynamik bekommen hat. Und ich glaube, dass viele hochschuldidaktische Zentren, aber auch ganz viele ähm, Vizerektorate oder Präsidien für Lehre und Lehrentwicklung sich jetzt auch immer mehr mit der Frage beschäftigen, ja, wie tut man jetzt weiter nach diesen Erfahrungen? Genau, und im Moment, und das ist ganz neu, seit letzter Woche bin ich jetzt dann äh, Projektmitarbeiterin an der Uni Passau, wo ich dann, also jetzt wieder nach Deutschland zieht es mich im Moment, wo ich jetzt dann... Äh, Qualitätsentwicklung für Programme und Curricula machen darf und dort eben auch ja, etwas entwickeln, sage ich jetzt mal ganz kryptisch, weil Projektstart ist es und wie gesagt, letzte Woche hat die Stelle begonnen, also es bleibt spannend. Okay, ich, ich starte gleich rein, weil unser Programm äh, drei Semester Online-Lehre, was war denn? Da zeige ich nur ein, zwei, drei Merkmale und diese Folien, das werden Sie sehen, sind alle auch verlinkt, also da sind immer so gelbe gelbe Wörter drauf, da verbergen sich ähm, Links dahinter, das sind dann Links auf Webseiten oder auf Studien oder auf Podcasts oder andere Ressourcen und diese äh, Folien können wir gerne dann auch äh, in dieser Werk in dem Werkstatt Moodle dann auch veröffentlichen und dann kann man da in der Nachbereitung auch noch mal sich weiter mit dem beschäftigen, was vielleicht jetzt mündlich oder in dieser kleinen feinen Runde zu kurz kommt. Ähm, bitte einfach auch Bescheid sagen, wenn irgendwas zum Diskutieren ist, wenn es Fragen gibt. Äh, ich sage immer, das Mikrofon entmuten ist das neue Luft holen. Also dieses, ähm, das kennen Sie, oder? In, in Präsenz wäre so ein bisschen, da sieht man die Studierenden oder die Teilnehmenden, sieht man so machen Und hier, hier wird es schwierig, das so körpersprachlich anzudeuten, gerade jetzt auch nach der Mittagspause, wo doch äh, vielleicht jetzt der Körper auch mit anderen Dingen beschäftigt ist als mit einwandfreier Körpersprache. Deswegen gerne einfach Mikrofon entmuten und dann weiß ich, dass wer was sagen möchte, weil ich tatsächlich hier auf diesem Bildschirm schaffe ich es, insgesamt 48 Kameras gleichzeitig zu sehen. Ähm, und ich, so viele haben wir heute gar nicht. Das heißt, ich habe genug Platz, um das zu versuchen, alles im Auge zu behalten. Genau, und dann schauen wir uns tatsächlich, das ist das Herzstück diesen Diskurs und Kameras an, weil das ist schon spannend, was da wie auch diskutiert wird und, und was da auch für, ich ich habe das jetzt mal genannt, verschobene Machtverhältnisse auch stattfinden. Und das kann man schon auch bildungswissenschaftlich betrachten, auch didaktisch natürlich. Und ich komme nicht aus meiner Haut raus, das werden wir dann auch tun. Die ein oder anderen Lösungen müssen wir schon besprechen. Aber zuerst mal so reflektieren, was passiert denn da und welche Ansprüche aneinander in dieser Aushandlung äh, finden da auch statt das ist schon das Herzstück von, von diesem kurzen Impuls. Und wie gesagt, Zwischenreden, Entmuten, in den Chat schreiben, Aufzeigen, alles, was dazu verführt, äh, mündlich teilzunehmen äh, und tatsächlich auch, und jetzt kommt schon ein großer Unterschied in dieser Diskussion, mitzuarbeiten und nicht nur aufmerksam zu sein. Also das, das dürfte so eine erste Unterscheidung sein, die ich anbiete, auch in der Reflexion. Ja, und dann zu guter Letzt natürlich auch, Voraussetzungen für gelungene Online-Lehre, das könnte ein eigener Vortrag sein. Das ist dann tatsächlich nur ein Wrap-up und dann schauen wir mal, was, was Sie alles zu dem Thema zu sagen haben auch noch. Drei Semester Online-Lehre, was war? Ja, auch das könnte ein eigener Vortrag sein. Ich habe mich für eine Folie entschieden mit, ich sag mal, drei Perspektiven und die erste Perspektive ist tatsächlich so die, ich sag mal, die Hochschulweite, wo man sagen können, okay, Lehre konnte tatsächlich stattfinden. Der ähm, ähm Jean-Marc Viada, der Bildungsjournalist, hat letztes Jahr, und da sieht man, da ist die erste Verlinkung mit einem Video dahinter, hat da in einem Vortrag gesagt, genau, Universität kann digital gestütztes Lehren und Lernen. Also es geht. Es, also, das sieht man, es fehlt, das Verb können, ne, das dürfen wir ja bei unseren Lernzielformulierungen nie benutzen. Hier ist es aber benutzt worden, um dann tatsächlich zu sagen, okay, es, irgendwas hat stattgefunden in dem Bereich, ja. ob das jetzt wirklich gut war oder nicht, ob das jetzt gelungen war im Sinne von erreichte Lernziele oder nicht ist, noch nicht, ist noch nicht fix, aber universitätsweit können wir sagen, dass ganz, ganz viele Lehrveranstaltungen stattfinden konnten, dass ganz viele Studierende Prüfungen abgelegt haben, Scheine erworben haben, ECDS eingesammelt haben und so weiter. Das wäre so die erste, die erste Aussage. Die zweite ist tatsächlich, Studierende konnten zu einem sehr hohen Prozentsatz an Lehr- Lernprozessen teilnehmen und auch hier fehlt wieder ein Attribut. Also sie konnten teilnehmen. Was genau das bedeutet hat für die Studierenden, zu welchem Preis und zu welchem Ausmaß an Qualität würde wieder dahingestellt sein. Deswegen müssen wir uns kurz anschauen, digital gestütztes Lernen aus Sicht der Studierenden, weil nichts ist so viel in der Hochschuldidaktik beforscht worden oder anders, anders, niemals sind Studierende so dermaßen äh, flächendeckend befragt worden wie in den letzten drei Semestern. So, ich sag's so, äh, weil tatsächlich fast jede Uni hat Studierendebefragung gemacht. In Deutschland, in Österreich, in Luxemburg, in Frankreich, also es gibt international, also in England, ich habe ich hab da auch einen, einen Link nochmal reingesetzt mit einem Padlet, wo irgendwie gefühlt 500 real, wahrscheinlich 150 verschiedene Studienergebnisse zu den letzten drei, vor allem aber zum allerersten äh, Pandemiesemester durchgeführt worden sind und eben die Ergebnisse einsichtig sind. Ähm, und das Dritte ist, Lehrende konnten ihre Lehrveranstaltungen zumindest teilweise online abhalten. Das heißt, Lehrende haben letztes Jahr entschieden, also Sie haben entschieden, ich auch, ich war dabei, ich war auch als Lehrende, auch ähm, ähm, ich äh, bin in der Lehre tätig, wie ich denn jetzt online verfahre, also wie ist ja immer die Methodenfrage, aber auch was denn online jetzt alles geht. Und da haben verschiedene Inhalte weichen müssen, genauso wie das bei Ihnen ganz sicher auch der Fall war, Laborübungen. Mein Lieblingsbeispiel ist hier an der Theo Graz gewesen, die Lebensmittelsensorik. Da sind so viele Momente drinnen, die nicht online gehen in dem Fall, da hat einiges nicht stattfinden können. Genauso wie wenn ich spreche mit Vertretern und Vertreterinnen von Kunstuniversitäten oder Hochschulen für angewandte Musik und Darstellende Kunst. Also das ist natürlich nochmal anders problematisch, aber ganz, ganz viel konnte auch stattfinden. Das große Dilemma dabei, und das ist hier jetzt schon deutlich, ähm, ist, dass nur weil Lehre stattfinden konnte, hat noch keiner was gelernt. Ja, das heißt, diese, diese Schere ist wieder ein bisschen größer geworden, als sie sowieso auch schon immer war. Also dieser das kennen Sie vielleicht Klafki nennt der Areta vom Lehr-Lern-Kurzschluss. Also dieses Ich lerne, ich lehre als Lehr Lehrveranstaltungsleiterin und deswegen lernt wer, das konnten wir nicht einlösen. Und das ging online noch viel weniger. Und ich glaube, das ist auch, ich, ich glaube, das ist auch der Ursprung aller, aller Kachelmisere, sage ich mal, ja, aller schwarzen Kachelmisere. Aber wir kommen dazu. So. Das heißt, es gibt tatsächlich auch viele Studien äh, und viele Forschungsergebnisse zum Thema, wie ist es in den Lehrenden gegangen in diesen Semestern und auch das werde ich ganz kurz besprechen, aber zuerst zu den Studierenden. Also ich habe mich jetzt hier mal äh, bezogen auf äh, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und äh, Ganz interessant eben auch die ähm, in Rostock, die haben eine ganz interessante Forschung durchgeführt, genauso wie die Kunstuni in Graz, weil dort eben nochmal so ein bisschen expliziter auf dieses Thema eingegangen ist, was tue ich denn, wenn ich wirklich angewiesen bin, äh, noch mehr als in anderen Fächern auf wirklich ganz, ganz hochwertige Infrastruktur und das ist auch so ein bisschen das erste Ergebnis, das da rausgekommen ist, nämlich ähm, Studierende kämpfen einerseits mit sozialer Isolation und, und, und auch mit dem Thema Selbstorganisation. Also na, das ist so ein, ein Teil der Medaille oder eine Seite der Medaille. Ja? Also die einerseits sind die sehr allein gewesen, vor allem im Lockdown. Also das heißt, das ganze Online-Lehre-Thema ist ja gesetzt worden in eine Krise rein. Ähm, Gesetzt worden, ist jetzt vielleicht nicht perfekt ausgedrückt, aber ist eben in einer Krise drinnen, ähm, hat es stattgefunden. Und es ging nicht nur rein um, wie macht man jetzt Online-Lehre, sondern es ging darum, wie machen wir Online-Lehre in einer Krise, in einer weltweiten, in einer Pandemie. Und da kam eben genau das raus, äh, dass Studierende wirklich einsam waren und eben auch nicht, also überfordert waren von dem Ausmaß an Selbstorganisation. Also maßlos überfordert. Also so, dass wirklich die Frage war, wie organisiere ich meinen Tagesablauf? Wie fange ich an? Wo höre ich auf? Wie tue ich überhaupt? Also das ist immer so als allererstes wirklich ganz frappierendes Ergebnis. Und dann eben die Infrastruktur. Zwar konnte man sagen, hier in Österreich konnte man sagen, dass 99 Prozent der Studierenden mindestens Smartphone oder Tablet oder Laptop hatten also ne, min als Mindestanforderung, dafür dann aber von den Personen dann ähm, ja über ein Drittel keine stabile Internetverbindung. Also das heißt ja, äh, Hardware ja, <lacht> aber tatsächlich das Internetthema ähm, war zu Beginn äh, furchterregend, sage ich mal so. Und zusätzlich noch kam dazu, dass sie ausgesagt haben, dass eben nicht immer die Möglichkeit bestand, sich so ähm, abzugreifen, Grenzen, sage ich mal, äh, um, um etwas zu lernen ähm, oder um etwas zuzuhören äh, von anderen in dem Haushalt, sei das Familie oder andere äh, äh, WG-Mitglieder und so weiter, also dass da wirklich tatsächlich Ruhe herrschte. Mal abgesehen von jeglichen Betreuungspflichten, die ich jetzt gar nicht äh, mit in Betracht ziehe. Dann höhere Hemmschwelle bei der Kommunikation. Tatsächlich, ähm, ja, also wie erreiche ich jetzt LehrveranstaltungsleiterInnen? Mit Präsenz konnte ich danach mal so ein bisschen so rumlungern vorne oder mal im Türrahmen stehen bleiben und schauen, ob da ja auch eine Redebereitschaft bestand. Diese Türrahmen-Momente waren halt gänzlich vom Tisch. Und deswegen ist es viel schwieriger gewesen, genauso wie wir Probleme hatten oder immer noch haben, als Lehrende zu erspüren, was denn bei den Studierenden so stattfindet und was nicht, hatten sie umgekehrt auch dieses Problem, zu wissen, wie sie sich denn jetzt an uns wenden. Diese soziale... Norm, die unausgesprochen war, auch bis dahin in Präsenz, also wie verhalte ich mich als Studentin, was frage ich, was frage ich nicht, wie frage ich und so, das hat, müssen neu verhandelt werden und das hat wirklich gedauert, bis da ein, ich sag mal, für alle Personen ein angenehmer Modus entstanden ist. Weil wenn wir auf die Lehrendenseite dann schauen, dann werden wir sehen, dass Lehrende auch überfordert waren mit diesen eins zu eins Betreuungsmomenten, die da aufgetreten sind. Also ganz, ganz viel Einzelkommunikation, ganz viel Einzelcaring, sage ich jetzt mal. Der Begriff ist nämlich, also diese Sorge, auch diese Fürsorge kann man es fast schon nennen, die dann auch zur Überforderung geführt hat von Lehrenden. Genau. Signifikante Mehrbelastung, ja. Alle, die äh, hochschuldidaktisch äh, mal sich mit Lernzielen äh, tatsächlich auseinandergesetzt haben und eben mal versucht haben, Modul, Handbuch, ECTS in Workload zu übersetzen, wissen, dass äh, dann manchmal dabei rauskommt, dass das ein oder andere Studium sehr schwierig studierbar ist in einem Semester. Also dass tatsächlich so viel Workload rauskommt aus dieser Rechnung, wenn ich jetzt sage 4 ECTS, 120 Stunden Workload und dann soll ich da irgendwie pro Semester 20 bis 30 ECTS machen, dann kommen da bei Rechnungen, je nachdem wie ich das rechne, 80 Stunden Wochen raus für die Studierenden. Und ähm, das, das ist jetzt aufgefallen, ja, also wenn man dann so nachgerechnet hat. Interessanterweise war das in Präsenz auch schon so, das muss man sich mal vorstellen, das war in Präsenz auch schon so. Aber es ist so ein bisschen so, äh, sich von beiden Seiten, Lehrenden und Studierenden Seiten, manchmal ein bisschen durchgeschummelt worden, weil dann doch die Kontaktstunden irgendwie äh, die Rechnungsgrundlage war und der Rest, was so stattgefunden hat, war so ein bisschen die Hoffnung, dass die dann schon sich auf die Prüfung genug vorbereiten, dass sie da gut äh, performen. Und äh, das Paradox, das ich jetzt erwähne, gab es aber immer schon. Jetzt allerdings ist es einfach super explizit worden, weil alle oder viele Lehrende sich dessen da äh, bedient haben. Na cool, ich rechne meine ECTS um. Lisa hat in ihrem Hochschuldidaktischen Workshop gesagt, ich soll. Und dann habe ich da voll viel Zeit für asynchrone Tätigkeiten. Und wenn das dann alle machen in, in einem Studiengang, dann wird es, um das Österreich auszudrücken, zart dann wird das richtig ähm, anstrengend für die Studierenden, weil dann einfach die Überforderung naheliegt. Mal davon abgesehen, dass wir noch nicht, wie gesagt, darüber gesprochen haben, wie die Lebenswelt der Studierenden tatsächlich ausschaut. Ja, mal davon ausgegangen, dass es den, die klassische Student, Studentin nicht gibt. So, die guten Nachrichten <lacht> gibt es auch. Studierende machen umfassende Erfahrungen im Umgang mit Technologie. Nicht nur positive Erfahrungen, genauso wie wir Lehrende auch so verschiedene Traumata aus den letzten Semestern mitschleppen äh, an misslungenen äh, Lehr-Lernmomenten oder in dem Fall Lehrmomenten. Auch die Studierenden haben solche Erfahrungen gemacht, äh, aber äh, dieses Reflektieren und dieses auch Nachjustieren, also drei Semester später, sagen wir schon woanders wie, äh, ich sag mal, letztes Jahr im April oder Mai. Hier ein großes Paradox, das fällt dann auch auf, also aus den Umfragen kommt raus, dass, dass die Studierenden sehr dankbar waren für die Flexibilisierung der zeitlichen Einteilung. Steht natürlich in direktem Widerspruch zu Selbstorganisationskampf. Ich glaube natürlich, also da müsste man jetzt dann nochmal anders eine Metastudie da machen und das ordentlich auswerten, statistisch auswerten, um zu schauen, ob die Personen die gleichen sind, die diese beiden Momente heraus streichen, Weil ich denke, eben wieder, je nachdem, was sonst noch in meinem Leben stattfindet, bin ich eben entweder dankbar oder ähm, habe noch nicht gelernt, mich selbst zu organisieren. Das hängt davon ab. Da kann ich dann nicht sagen, okay, alle Studierende sind, haben diese Lebenswelt. Das ist, das ist wieder so ein Erwachsenensein-Thema. Hohes Engagement der Lernenden ist rausgekommen. Das ist auch eine gute Nachricht, finde ich. Das sollte man nicht. Äh, irgendwie unter den Tisch kehren, dass tatsächlich ganz, ganz viel gesprochen worden ist von den Studierenden selber über Lehrveranstaltungsleiter und Leiterinnen, die sich richtig viel angetan haben, um gute Lehre zu machen, um Lernergebnisse zu erreichen, um für die Studierenden da zu sein. Genau, und da zu guter Letzt, genau, ähm, <lacht> ja, ja, Viele haben auch angegeben, dass nach der Öffnung noch Online-Lehre beibehalten werden soll. Jetzt müssen wir uns das nochmal genauer anschauen, wann das denn war. Weil <lacht> jetzt sind es drei Semester und wenn Sie im Sommer gesagt haben, ja, so ein bisschen Online-Lehre ist schon gut, ja, und ein Jahr später ist die Frage, ob dann nicht schon eine Überreizung stattgefunden hat. Und die Frage, die, die sich jetzt eh viele stellen und wahrscheinlich Sie alle auch, was tun man jetzt fürs kommende Semester? Ja, wie planen wir denn? Weil wir wussten, letztes Jahr hieß es, na, es wird eh geöffnet und alles wird gut und dem war nicht so, also manche haben zumindest ein Kickoff in Präsenz gehabt, aber die meisten waren eben gleich wieder ganz online. Also das heißt, die Frage eben auch, was kann ich jetzt beibehalten und was, äh, was verwerfe ich, was lasse ich auch los von den Erfahrungen, die bleibt im Moment dann auch wieder den Lehrenden übrig. Das darf man selber entscheiden im Moment. Viele weitere Studien, also wenn man da auf den Link klickt, wenn Sie da auf den Link klicken, dann finden Sie dieses Padlet, wo ganz, ganz viele äh, Ergebnisse dann auch nochmal zu finden sind aus diesen Studien und da können Sie dann selber auch nochmal reinschauen. Äh, wo stehen wir denn jetzt aktuell? Und ich würde sagen, naja, also das dritte Semester mit digital geschützter Lehre im Rücken und natürlich auch die Sommerferien im Rücken, das sollte man jetzt nicht äh, von der Hand weisen, das war ja zumindest jetzt ein bisschen, äh, zumindest mal organisatorisch gedacht, Pause. Äh, kann man sagen, okay, es gibt Grenzen, didaktischer Tätigkeit online. Es gibt aber auch viele Machbarkeitsmomente, die eben aufgrund von viel Kreativität, viel Engagement, viel auch Infrastruktur, hochschuldidaktischer Unterstützung und so weiter dazu geführt haben, dass Lernen gelingen durfte. Auch. Also das heißt, es gibt beides. Ich könnte auch hinschreiben, Grenzen der Machbarkeit <lacht> und aber tatsächlich auch Erfahrungen, positive Erfahrungen. Was jetzt wirklich zu klären bleibt, ist etwas, das ja, es ist wirklich schwierig, manche Dinge rechtlich zu fassen. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Kamera-Thema Also wann darf ich oder wann dürfte ich als Lehrveranstaltungsleiterin oder aber auch, das geht ja weiter, als Vorgesetzter, als Vorgesetzte jemanden dazu zwingen, eine Kamera einzuschalten? Also was, also was müsste dafür sein, rechtlich gesehen? Ja, ich könnte ja auch niemanden zwingen, obwohl ich da anders reagieren würde. Im Hörsaal, wenn eine Person den Kopf auf den Tisch legt ja, oder auf die Bücher drauf und die Augen zumacht. Da kann ich ja auch nicht hingehen und die Person schütteln und sagen, du schaust mich jetzt an und tust zumindest so, als ob du mir zuhörst. Ja, also würde ich nicht machen. Das heißt, aber ich würde ich würd reagieren. Ich würde mehr reagieren, wie ich zum Beispiel in den letzten Semestern auf eine schwarze Kachel reagiert habe. Sie merken auch hier jetzt, ich habe hier ungefähr die Hälfte von Ihnen haben die Kamera an. Und jetzt könnte ich unterstellen, nochmal die Hälfte von den eingeschalteten Kameras sind hundertprozentig aufmerksam. Und bei den restlichen Kollegen und Kolleginnen verteilt sich wahrscheinlich dann der Prozentsatz der Aufmerksamkeit. Das sind dann Loops, also das wissen wir aus der Lernforschung, dass es das eher Loops sind, die schalten mich rein und raus. Wenn eine mega spannende E-Mail kommt, die schaue ich mir schon an, aber wenn dann drüben wieder ein gutes Schlagwort kommt, dann gehe ich rüber, also so, also dieses Hin- und Her-Switchen. Ja? Je nachdem, auch wie hoch der Druck drumherum ist. Also, das heißt, rechtliche Grundlagen bleiben sind aktuell einfach noch ungeklärt. Genauso wie, und das hat, da hat noch niemand von uns Hochschuldidaktikern und Hochschuldidaktikerinnen eine perfekte Antwort gefunden. Die Person, die die hat, bitte bei mir melden, weil die hat einen Orden verdient. Wie können wir ähm, diese Lernfortschrittsevaluation, dieses was in einem in Präsenz stattfindet, diese Energie, die hin und her geht, also dass man merken, jemand wird müde oder eine Gruppe schaltet sich weg oder es wird mal ganz kurz Augen gerollt oder es wird, ähm, ach Mini, also wirklich Mini Impulse, die wir gelernt haben zu verarbeiten und äh, zu interpretieren und darauf zu reagieren in der Präsenzlehre, die sind online nicht mehr zu, in Vollständigkeit da. Also ich glaube nicht, dass jemand mir da widersprechen würde und ich bin super Fan von Online-Lehrveranstaltungen, also nicht falsch verstehen. Aber da geht etwas ähm, auch verloren, das wir anders möglicherweise wieder äh, kompensieren müssen, wo aber noch nicht klar ist, genau wie. Also ich denke, das ist etwas, was noch zu beforschen ist und was noch zu untersuchen ist. Und dann kommt noch dieser Anspruch der hybriden Lehre, die mir persönlich auch ein bisschen Angst macht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Sache, ja, aber ein paar im Hörsaal, ein paar daheim, ähm, das wäre doch optimal. Ja, aber dann kann ich wieder zurück, die Folie vorher. Was ist denn mit unserer Infrastruktur? Es wäre schon optimal, aber das, da müssen wir technisch gesehen schon... Äh, uns wirklich noch mal was überlegen, damit das wirklich gut funktioniert und das Beste aus diesen Welten nutzbar wird. Also ich könnte da jetzt noch viel mehr solche äh, Schlagwörter auch aufzählen, was noch ungeklärt ist im Moment, aber ich bleibe jetzt mal dabei stehen, weil was ja trotzdem jetzt auch aufkommt und weiterhin bestehen bleibt, ist ja der Frust der Nicht-Teilnahme. Ich sage jetzt ne, der Frust der Nicht-Teilnahme von Studierenden, dass die Frage ist, was, was tun die? Ja, also wo, wo sind die Studierenden? Das kennen wir, oder? Die Frage, wo sind sie denn? Weil die Kacheln sind ausgeschaltet und manchmal sind sie. gibt es auch angeschaltete Kameras und dann ist die Kamera aus und dann ist sie wieder ein und hat die Person ähm, gewaschene Haare, also nasse Haare, wo ich denkt. im besten Fall, ich wünsche, sie konnte in den Swimmingpool springen. Das wäre sozusagen die wohlwollende. Aber wahrscheinlich ist es eher, oh, gehen wir mal duschen, weil wird eh aufgezeichnet, kann ich mir später anhören. Ja? Ähm, das sind so Momente, wo ich mir denke, okay, da gehen mir auch die ganz positiven pädagogischen Reframing-Momente, also die, da fällt es mir auch schwer, wenn <lacht> wir überlegen, was könnte da jetzt sein, was dem Lernen förderlich ist ähm, mit nassen Haaren. Aber ja, vielleicht sind da andere kreativer als ich. Also hier nochmal die Frage, wer von Ihnen, oder anders könnte man die Frage mal stellen, wann, haben Sie das Bedürfnis, und jetzt nehme ich den Begriff, das Bedürfnis, die Kamera auszuschalten? Wann ist das so? Wollen wir mal ein bisschen was in den Chat schreiben? Also Sie am besten, nicht das didaktische Wir, weil ich tue es nicht, ich warte, sondern ich bitte Sie ein paar... Ja, genau. Essen ist immer ein Grund. Trinken, je nachdem was auch, also Cocktail mit Schirmchen würde ich vielleicht auch, je nachdem, was die Tageszeit ist. Genau, essen, trinken, natürlich. Genau, im Homeoffice, wenn die Familie da ist. Und nicht nur stört, sondern auch aus rechtlichen Gründen. Pflegekinder zum Beispiel äh, dürfen rechtlich nicht einfach so abgefilmt werden, in, einen, in eine, auch nicht in der Teilöffentlichkeit. Also da gibt es schon noch äh, rechtliche Gründe. Genau, Technik, Internetverbindung. Genau, wenn ich nebenbei etwas anderes machen muss. Und das ist die Frage, was könnte das sein, was man machen müsste? Und das geht von der äh, dramatischen, ich weiß nicht, ich hab, äh, Ich bin Diabetikerin und muss äh, Insulinspritzen. über äh, weniger Dramatisches, aber auch sehr Wichtiges, ich muss mein Kleinkind stillen oder ähm, das, sind jetzt, ne, das ist jetzt ein Frauenthema, aber da gibt es andere Dinge auch noch, was man so machen muss, was uns hier in diesem Rahmen, weder mich jetzt als Vortragende, noch die Organisatorinnen, noch sie untereinander, irgendwas angeht. Ja, das, das, das weiß ich nicht. Und jetzt kann ich sagen, na ja, aber in so einer Lehrveranstaltung müssten die doch in der Lage sein, für diese kurze Zeit das so herzurichten, dass sie teilnehmen können, denke ich mir. Nein, nicht, wenn der ganze Tag alles online ist, dann nicht mehr. Wenn ich mich jetzt einschreibe in einen berufsbegleitenden Lehrgang und ich weiß, okay, Samstagvormittag ist Online-Unterricht, dann schaue ich, dass ich mir den Samstagvormittag freischaufel Okay, aber wenn das zwölf Stunden, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen und werde ein bisschen polemisch, aber zwölf Stunden am Tag stattfindet, dann, dann muss ich mich schon überlegen als Helferanstaltungsleitung, ähm, genau, äh, äh, wie ich damit umgehe. Und wenn dann da steht, ich muss die Kamera ausmachen, um, mich au um aufzustehen und mich zu bewegen, äh, dann ist es ja auch irgendwie schade, dass die neue Normalität, und jetzt nämlich ein fieses Reizwort hier aus der österreichischen Politik, aber ich meine das eigentlich jetzt ganz didaktisch wertvoll, die neue Normalität nicht darin besteht, dass Leute einfach aufstehen und rumgehen können. Wenn wir schon alle die Mikros ausgeschalten haben und dieser sozialen Norm eines Hörsaals nicht mehr unterlegen, weil dort würden auch die Leute nicht einfach aufstehen und rumgehen, warum dürfen wir das dann nicht positiv nutzen? Warum nicht die Studierenden dazu anhalten, sich so frei wie möglich zu bewegen in dieser Heim- oder Studenten, wo, wie auch immer, daheim, Zeit, in der sie lernen sollen. Oder in, dem, in der sie aufmerksam sein sollen. Weil wir wissen ja, aufmerksam sein ist auch noch nicht lernen. Dazu braucht es ja auch schon wieder mehr. Also so, ne? Das sind ja da werden ja auch die Wörter immer alle vermischt. Äh, Konzentrationsschwäche, ja. Ähm, Haustiere finde ich super. <lacht> genau. Ja, kurz mal, ohne dass es wer mitkriegt, Aufs Klo gehen. Das heißt, Grundbedürfnisse stillen, ja, was auch immer das alles heißt. Ähm, die Kids äh, niesen, husten, ja, genau. Das ist, ne, niesen, husten. Es ist so still worden, oder? Es ist so still worden in der Lehre. Niemand niest mehr, niemand hustet, niemand stöhnt. Das fehlt mir am meisten. Das spontane Stöhnen, wenn ich die nächste Aufgabe ansage. Also das ist, äh, ne, und das kann ich zum Beispiel, das kriege ich auch nicht über eingeschaltene Kameras rein. Das kriege ich zum Beispiel hier rein über eingeschaltete Mikrofone. Jetzt stellen Sie sich vor, ähm, niemand wird mehr gezwungen, eine Kamera zu haben, sondern alle sollen ihre Mikrofone einschalten. Stellen Sie sich vor, was das bedeuten würde. Und dann würde ich wieder eine Abfrage machen und fragen, wann machen Sie Ihr Mikrofon aus? Na, immer dann, wenn ich daneben in Ruhe was machen möchte, was keiner mitkriegt. Und auch als Lehrperson, auch als Lehrperson mache ich das. Ja, das sind nicht nur die Studierenden. Also da müssen wir uns schon ähm, auch selber ein bisschen <lacht> reflektieren und schauen, okay, was würde es bedeuten? Und das mache ich bei meinen Studierenden zum Beispiel sehr gerne in kleinen Gruppen, sie aufzufordern, jetzt da mal einfach die Mikrofone alle einzuschalten, wenn die Technik es zulässt. Und meistens tut, tut sie das vor allem über Zoom. Die haben da sehr ausgeklügelt dran gearbeitet, dass es das geht. Und dann ist die Aufmerksamkeit oder beziehungsweise die Hemmschwelle sich abzulenken höher. Das wissen Sie auch aus Meetings. Wenn alle die, die, die Mikrofone eingeschaltet haben, dann steht eine andere Dynamik. Und das hat mit Kameras nichts mehr zu tun. Ah, in dem Fall. Okay, ich mache mal einen ganz kurzen Moment äh, still sein, <lacht> um zu fragen, ob vielleicht jemand jetzt schon einen Gedanke hat. Bestimmt viele. Bestimmt ganz viele. Bestimmt gehen nicht alle, äh, drehen nicht alle um die, weder um die Werkstatt noch um den Vortrag. Das ist absolut okay. Okay, ähm, ich, ich frage nachher nochmal. Zwei Seiten der Macht. Eigentlich habe ich dann nachher nochmal nachgezählt. Es sind mehrere Seiten der Macht. Also äh, ich nehme jetzt den Machtbegriff deswegen, weil äh, das Thema Kameras auch was mit, äh, mit Macht zu tun hat weil tatsächlich hier habe ich jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht ausgeschaltene Kameras und ähm, ich habe nicht die Zeit und auch nicht die Position, um mich darum zu kümmern, warum. Es macht mir aber auch nichts aus im Moment, weil... Erstens habe ich genug angeschaltene Kameras, die mir freundlich zulächeln, die lächeln und nicken, die über einen Scherz lachen, die vielleicht mal ähm, verblüfft schauen, was auch immer. Ich habe mimisches Feedback. so äh, Ein Teil. Das heißt, ich habe eine stellvertretende äh, Gruppe, die für die anderen Kollegen und Kolleginnen mit mimisch tätig sind. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja? Ähm, und ich brauche eigentlich für diese Art brauche ich gar nicht alle. Ja? Also das ist so, so das eine. Ähm, und das andere ist, ich bin im Moment in einer, in einer Phase, Es ist ja keine klassische Lehrveranstaltung, aber ich frage gerade vor. Das heißt, das Ziel ist, steht dahinter, dass Sie so gut wie möglich mitdenken, sich überlegen, wo Sie zustimmen und wo nicht, sich vielleicht inspirieren lassen, um am Ende dann nochmal in Diskussion zu treten. Das könnte das Lernziel sein. Das bedeutet aber auch, dass ich eigentlich gar keine Kamera brauche. Also, um das jetzt mal ganz in die letzte Ecke zu treiben. Also, so ein bisschen Mimik ist schön. Zwei, drei würden aber reichen. Ja, die, die stellvertretend lächeln und nicken, über die, über die, schauen, ob das verständlich ist, schauen, ob das funktioniert. So, alle anderen dürfen auf den Home Trainer. Oder was anderes. Also ich will jetzt nicht. Also, Stricken geht auch, ja. Kartoffeln schälen, Hund streicheln, ähm, was auch immer. Ja, Ich nehme jetzt wieder die positiven Beispiele, weil es genug äh, äh, private Dramen gibt, die ich jetzt nicht nenne. Aber es, es darf das sein. Also Stricken wäre zum Beispiel, äh, aber Stricken kann man mit eingeschalteter Kamera. Also alles, was äh, dazu verhilft, aufmerksam zu sein. Und das sind nun mal Dinge, die man nicht so gerne vor der Kamera tut. Ja, ähm, und muss ich auch sagen, habe ich volles Verständnis für. Das bedeutet aber auch, ich muss mir überlegen, äh, was sind denn jetzt die ausgeschalteten Kameras für mich? Ist es tatsächlich Faulheit, äh, Demonstration für Demotivation, Demonstration für Desinteresse ähm, oder eben so wie Sie es jetzt auch geschrieben haben, Demonstration für mangelnde, fehlende Technik? Das, das wissen wir oft nicht und wie gesagt, es geht uns leider oder Gott sei Dank auch nicht immer etwas an. Das heißt, ich kann auch nicht fragen, ich kann nicht sagen, ah, Enrico Schuster hat keine Kamera an, warum? Ja, geht mich gar nichts an. Ja, also, und, und das ist bei den Studierenden ähm, eigentlich ähnlich, ja. Äh, und dann eben die Online-Lehre, die nicht funktioniert, ja. Jetzt singe und tanze ich hier und ich mache eh schon alles und jetzt haben die die Kameras aus und die gehen nicht mit und die tun nicht mit und die machen, die geben mir nicht das zurück, was ich eigentlich verdient hätte als Lehrperson an, an, an Energie, die ich da reinpulver. Also sie merken, ich bin ein bisschen... Absichtlich ein bisschen provokativ, aber das sind ja so Gedanken, die vielleicht einige von Ihnen kennen. Ja? Also dieser, dieser fehlende, diese fehlende Anerkennung für unsere Lehrbemühungen. Ähm, das macht uns ohnmächtig, einerseits. <lacht> äh, <lacht> Danke Enrico Schuster, alles gut. <lacht> äh, es macht uns ohnmächtig und gleichzeitig äh, kriegen wir eine neue Art von Macht. Weil ich kann jetzt hier meine Kacheln ähm, anordnen, ich kann pinnen, ich kann dezidiert Leute aus meinem Blickfeld verbannen. Das kann ich in einer Präsenzlehre nicht. Ja, da, da habe ich sie alle vor mir, ob es mir passt oder nicht. Und das ist auch gut so, ja. Ähm, hier nicht, also hier kann ich nicht nur, also das sind ja diese beiden Seiten, ja, alle ausgeschalteten Kameras. Kann heißen, kein Mensch ist mehr da. Besonders wenn sie alle nur ausgeschaltet sind, aber eingeloggt, so zehn Minuten nach Vorlesungsende. Das ist nie ein gutes Zeichen ja, für dafür, dass sie da waren. Ähm, aber gleichzeitig habe ich eben auch die Macht zu verschieben und zum Beispiel auch diese Funktion, die Zoom hat. Ich darf jetzt auffordern, das Mikrofon einzuschalten. Jetzt, was ist denn da für eine Macht drinnen in diesem Moment, wo ich sage, ja bitte hat ähm, äh, ja äh, Hornhoff bitte die... Ich bitte drum, Mikrofon zu entmuten. Wie sollen die Personen reagieren? Also wenn sie sagen, nein, fix nicht, <lacht> ja genau, ähm, ne, dann habe ich Widerstand. Ähm, und das auch übrigens, das auch in Arbeitsverhältnissen. Da passieren ganz seltsame Dinge jetzt online. Also das unbedingt auf dem Schirm behalten. Ähm, diese, diese Aufforderungen sind nicht einfach nur von uns immer, ja wohl gemeint und ich rufe einfach mal auf, sondern da kann riesig Druck und auch... Ähm, im allerschlimmsten Fall, das unterstelle ich keinem hier, zu einem Machtmissbrauch führen. So, Für die äh, Studierenden aus der Perspektive kann ich sagen, die äh, ausgeschalteten Kameras ähm, müssen ausgeschaltet sein aufgrund von Infrastruktur, so wie das hier auch oft genannt worden ist. Aufgrund aber auch von persönlicher Verfasstheit. Das ist etwas, das wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Da ist das Schlagwort Trauma-Sensitive Teaching. Studierende sind nicht ganz so geübt wie wir, sich dabei zuzuschauen, äh, zu lernen oder zu lernen oder zuzuhören oder zu performen oder zu diskutieren oder aufmerksam zu sein oder an der Teil, äh, Umfrage teilzunehmen, also dieses sich selber zuschauen. Und jetzt muss ich mein Tool sehr gut kennen, um zum Beispiel den Studierenden zu sagen, na Leute, ihr könnt eure Selbstansicht ausschalten. Ja? Wenn ihr Lust habt, dass ich eure Mimik sehe, als ähm, Zeichen äh, des Feedbacks, der, des, um mir zu erleichtern, dass ich nicht so allein bin, dass es nicht nur still ist, sondern dass ich wenigstens Mimik habe, dann könnt ihr eure Selbstansicht ausschalten und habt eure Ruhe vor euch selber. Weil wer will denn vorm Spiegel sitzen, den ganzen Tag äh, und, und sich dabei zuschauen beim Sein? Und das ist schon für normal, ich sage mal normal, das ist kein gutes Wort, aber für Menschen, die nicht ähm, Trauma erlitten haben und nicht äh, psychisch jetzt irgendwie außergewöhnlich labil sind, außergewöhnlich wieder so ein Wort, also das bitte mir verzeihen, ich muss irgendwas, irgendwelche Worte braucht es halt, ähm, ich glaube, irgendwas ist immer und irgendwer hat immer irgendwas. Also niemand ist irgendwie gefeit vor, vor diesen Momenten. Und äh, wenn ich jetzt zum Schluss noch die Lebenswelt mit einbeziehe, dann schon gar nicht mehr. Eben Betreuungspflichten. Ähm, mir reicht schon mal jemand, mit dem ich in der Früh aushandeln muss, mit wer das Kabel hat. Ja? also na, das sind die Diskussionen. Wer kriegt das Kabel? <lacht> und die andere Person muss halt leider mit dem instabileren. Das heißt, dann wird diskutiert, wessen Veranstaltung, wessen Arbeit, wer hat mehr Wert. Ja, wo ist es jetzt wichtiger, dass die, das Internet funktioniert? Diese Diskussionen, ja, alles das zeigt, ähm, dass sich Machtverhältnisse verschieben und Diskussionen verschieben und Normalität sich verändert. Und ich würde mir ja wünschen, dass Personen äh, die Kameras einschalten können und dazu, in das fällt jetzt all die Aufzählung, das auch tun, wann sie es können und das muss man nicht immer können, müssen äh, und alle anderen es nicht brauchen. Weil ne, wir müssen uns die Frage stellen als, ähm, als Lehrveranstaltungsleiterinnen, warum wir glauben, dass wir Kameras brauchen. Ja? Und manchmal merke ich, ich nenne das so den Rumpelstilzeneffekt. Ne, so mit dem Boden also mit dem Fuß auf dem Boden stampfen sagen ja weil ich es will weil ich hier lehre und dann sollen die doch auch die Kamera einschalten das ist der Rumpelstilzchen das ist nicht lernen theoretisch ähm, begründet ja das ist äh, das ist äh, das ist, äh, das ist wie, wie so Momente in der Pubertät mit den Eltern, ja, und das, das würde ich vermeiden, also ich versuche es, und manchmal passiert es mir auch, weil man denkt, was ist denn jetzt, ja, ich will das jetzt so, aber dann ist die Frage, was ist die lerntheoretische Begründung, und wenn ich keine finde, dann brauche ich es nicht zu wollen, und dann fällt es mir leichter, mich nicht zu ärgern, ja. so. Ausgeschaltene Kameras können auch eine Widerstandsform sein und das gefällt mir als Bildungswissenschaftlerin wieder super gut, muss ich ehrlich sagen, dass die Studierenden einen Weg gefunden haben, sich zu wehren. nämlich sich zu wehren gegen Lehrveranstaltungen, die vielleicht in Präsenz schon nicht sehr glücklich gestaltet waren und jetzt online noch anstrengender sind zu folgen. Ich nehme jetzt diese Begriffe. Ja, und das, das ist etwas, wo ich sage, ja, warum nicht? Also warum nicht Studierende oder haben doch den Ruf, dass sie dafür da sind, sich zu wehren, auch mal stellvertretend. Und dann muss ich mir vielleicht manchmal überlegen als Lehrperson, okay, was passiert hier gerade? Und dann habe ich lieber, und jetzt kommt wieder der Moment, macht Kontrolle und so weiter, dann habe ich lieber, ich nehme die, ähm, die Herausforderung an und sage, okay, Leute, schaltet jetzt eure Kameras aus, bitte. Alle, die, die irgendwie, ne, schaltet eure Kameras aus und macht eure Lieblings-Yoga-Pose oder legt euch flach mit dem Rücken an der, auf den Boden oder ähm, wie gesagt, Hometrainer, äh, was weiß ich, ähm, Balancierball, was, ma wurscht, macht etwas, das euch gerade gut tut äh, und ähm, lasst euch nicht dabei zuschauen. Aber versucht während dieser Zeit zuzuhören und mitzudenken. Ja, halbe Stunde machen wir das und das funktioniert. Die Leute sind wirklich froh, sie sind wirklich dankbar und es funktioniert. Bei manchen mehr, waren dann weniger, aber das wäre ja mit eingeschalteter Kamera das Gleiche. Also von dem her habe ich lieber, ähm, ich kann damit ein bisschen spielen und kann sagen, und bitte jetzt, die, die können die Kameras wieder an, weil jetzt brauche ich Reaktivität. Und das heißt dann, es ist wieder lernen theoretisch begründet. Okay, die Zeit ist, die Zeit, die Zeit geht dahin. Ich, ähm, <lacht> ich lasse die, ähm, die nächsten beiden Folien einfach ein bisschen so stehen. Ich, ich möchte einfach dazu einladen, zu sehen, in Präsenz und online. Also nur weil wir lehren, hat noch keiner was gelernt und wenn ich das vor Augen habe, dann habe ich auch ein bisschen weniger Stress. Und auch diese äh, peter Andre Alt hat geredet von der Romantisierung der Präsenzlehre. Ja, es war nicht alles super. <lacht> es war, sie konnten sich nur manchmal ein bisschen weniger wehren und wir auch manchmal. Ja, Also es ist schon, die Aushandlung war, war sozial genormter und das, das haben wir jetzt noch nicht. Ja. Ähm, Bitte nicht das Covid-Semester als Maßstab für gelungene oder misslungene Online-Lehre hernehmen und sagen, ja, Emergency Remote Teaching, das war jetzt in der Krise, haben wir umgestellt, das war furchtbar, ich werde nie wieder online lernen. Bitte nicht, wirklich, als es sind sicher Dinge dabei, die bleiben dürfen, ich bin hundertprozentig sicher. Und eben, das ist wahrscheinlich nicht die ganz konkrete 1-1-Übersetzung von Präsenzlehre in Online-Formate. Wahrscheinlich sind es nicht die Momente, die alle bleiben werden. Und Lösung zwei ist sehen, also loslassen und sehen. Lernzielorientierung, ich sage nicht so viel dazu, weil da gibt es hier genug Experten und Expertinnen, die, die wissen, was es da braucht. Meine Lieblingsfrage in letzter Zeit ist, wozu brauchen die Studierenden mich? Und das ist gar nicht für so viel. Für manches schon, aber nicht für so viel, wie ich immer geglaubt habe. Also es gibt, es, das verschiebt sich gerade ein bisschen. Und das ist wirklich eine schöne Frage, einfach im Gepäck zu haben bei der Lehrveranstaltungsplanung. Ähm, wo, wozu brauche ich als Lehrende dann die Kameras oder wozu brauche ich sie nicht? Da auch nochmal ehrlich in mich zu gehen. Äh, und dann der Begriff Caring is Crucial. Ähm, Ken Bain hat äh, den geprägt, der hat ein Buch geschrieben über What the Best College Teachers Do. Und im Caring ist crucial, den Studierenden zu zeigen, dass ich mich schere, österreichisch, was sie denn tun. Also dass, ich, dass es mich interessiert, wie es denen geht darüber. Mich interessiert, ne? Enrico Schuster hat sich selbst offenbart, was er denn gerade macht. Aber es geht mich nichts an, aber es interessiert mich. Ich, ich stehe dafür ein, dass das, was ich vorhabe zu lernen, dann auch als Lernaktivität umgewandelt wird. Und dafür brauche ich eben Transparenz, Kommunikation und Kompromisse. Das ist tatsächlich das, mit dem ich recht gut auskomme. Und dieses Thema ausgeschaltene Kameras ist nicht allein mein Problem, weil die sehen sich ja auch gegenseitig nicht. Ich bin ja nicht die Einzige, die hier allein ist dann. Und das sage ich den Studierenden auch. Es liegt nicht an mir. Ich bin nicht die Alleinunterhalterin. Dafür habe ich zu wenig, kriege ich zu wenig Zahl, muss ich ehrlich sagen. Ja, die verdienen mehr. Und das sage ich den Studierenden. Das ist ein gemeinsames Projekt, das ich sicher nicht rein biologisch kann ich es eh nicht allein stemmen. Also rein. Neurologisch, physiologisch kann ich es nicht allein stimmen. Also, da ne, sitzen wir eh alle zusammen im Boot und das, das hilft, es das das das löst nicht alles. Und es gibt genug, die meine manchmal ganz gewollte, ganz, ganz aktiv eingesetzte Naivität missbrauchen äh, und eben den faulen Weg wählen, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Also ich gehe mal davon aus, dass das nicht die wissenschaftliche Exzellenz der Zukunft ist, die Personen, die sich so verhalten und dann kann ich damit leben. Oder ähm, wirklich diejenigen, die dann dankbar sind, weil ihre Lebenswelt sich jetzt ein bisschen leichter anfühlt, zumindest während der Veranstaltungszeiten.